Jetzt scheint es eigentlich still zu sein. Ja, das stimmt. Ich möchte wissen, wie viele Screenshots ich gemacht habe. Ich nicht. <lacht> <lacht> Oder dass einer vor dem Fireman herläuft, eine Benzinspur macht, und die anzündet <lacht> und dahinter ist gleich ein Fireman <lacht> Du hast, das, das kannst du machen, du kannst ja den Penzinkernister kaufen, dann mach ich den Fireman. Geil. <lacht> Hände durch die Straße und quasi.. Oh, das vermehrt sich nicht, Warte, Da muss ich muss ich mal irgendwie drauf schießen. Das muss eine lange Spur schon werden. Mach schon! Wenn die so schnell nachdenken. Da ja. müssen ja. wir ja. aber durch die Stadt werden. Moment. A oh. Gaspump. Ich frag mich, ob die in der Welt quasi, die hier sind, zufällig. Oh, ob die, ob die, ich glaube nicht, dass sie was machen. Oh lol, ich bin da echt wenn ich eh drauf drück. Nein. Ach dann legt man sie drauf. <lacht> So kann ich treten. Fayer. Fayer. Fayer. Fayer. Fayer. Fayer. <lacht> in <this skeleton. laughs> Interessant New car Inventory ah, it, Im inventory ist Okay Und within Ich habe einen in Boden, Boden. Perfekt ich, bin... ich hab's kaputt gemacht. <lacht> ich bin irgendwie stuck Versuchst im Boden. Versuchst du nochmal? Ich bin stuck im Boden und ich. Ah, uh, lol. So. Von so. mir geht's. Oh, das ist 14 mit weg. Moment! Ich steig noch rein <lacht> Nein, anscheinend will ich doch nicht. So? ich bin über dem Blech durchgestanden. Jetzt musst vielleicht ja, wenn es ich hab's, ich kann vielleicht ein Oberraum. jetzt ist es. jetzt muss es lang zum auch au na ah. Ah, da geht's. Boah, das, das geht's so auch nicht. <lacht> ich weiß Ich weiß nicht. Ich weiß Irgendwer bei dir ist ausgestiegen. Nee, er wurde überfahren. Geh in den car Der terroristen car wir müssen irgendwie so eine Art Tokyo Drift machen ja das war echt <lacht> hier wäre eigentlich auch ein Meth-Labor, was dich hier lohnen würde das ist super und ich finde gut, dass es kostenlos ist und hinter unser der <lacht> Ich bin irgendwie ein wenig stuck, warte, bitte. Moment. Wir müssen bei dem Nope wohnen. So, jetzt. vor dem Nope. Ich muss rückwärts. Hahaha. <lacht> <lacht> <laughs> you forget this. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> They plant the scheiss Bomben in my auto. Terrorism It's good. Oh, I I it. am on fire, Tone. Oh no! Wir Me no longer auf Lol das ist. Bevor <lacht> wir 2500. Oh oh. Ich habe ein Der plantet sich hier. Uh, okay. It will blow up both. Uh I'm just gonna look. Fifteen oh. seconds. Here. 15 seconds. Hold on, where is it? Eight, Where's the weapon? Ill uh, just just follow me, on man. The... Lord, I saved you. Thanks. Take my car. Okay. <lacht> are you sure that's safe? Ich habe so. gerade wohl die Terroristen unterstützt. Die äh, Terroristen unterstützen glaubt mir. ja, ja, ja, ja was heißt Autophon. jetzt? Ich das klingt voll falsch, wenn, wenn, wenn man es außerhalb vom, vom Kontext hört, weil in Real Life würde ich ja niemals Terrorismus <lacht> unterstützen. Und wenn man jetzt hier in Garys Mod Roleplay sagt, dass man Terrorismus unterstützen würde, obwohl es in einem irgendwie jetzt nicht in der Re Wahrheit wäre, dann kommt man in eine Menge Ärger. Scheiße, da sollte man eigentlich richtig vorsichtig sein, was man sagt. 100k okay. auf meinem Account, so was hast du gekauft? <lacht> Gar nichts, aber wieso hast du bloß nur 100k? Ne, 100k auf meinem Bankkonto. Bei mir habe ich gerade 400k. Ach so, 100k auf dem Bankkonto. Jetzt kapierst <lacht> Alter. Ich bin einfach dazugekommen und dann ist es explodiert. Ich will mich hier draufsetzen. Okay. Jetzt kann es losgehen. Das schaut so gut aus. Ich bin ein fahrender Händler. Du wirfst einfach die Sauern vor vor oben. Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh, zu viel. <lacht> Oh okay. oh, oh, oh, oh, oh, oh, es geht. Es geht so nicht. braucht man Waffen? Oh. Ah, das ist schwer. Da läuft einfach zerquetscht. <lacht> ja. Oh, ein Spawn. Hey, Admin. Oida. <lacht> <Deuter. lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ah, wie ist es eigentlich in diesen Apartments? Wenn du zum Balkon überspringst, dann kannst du vielleicht auf cyber drauf. Hört er mich. <lacht> genau, in echt von zwei yeah. Auto und hier und da musst du drauf springen. <lacht> <lacht> ah, ich bin stärker. Ja. So, man das ist echt gefeiert, meine Männer. Ich hab den auch umgebrochen. Gibt es ein Terrorist, steigt in mein Feuerwehrauto ein Foto vor und sagt A la Ja Oh No. No. No. No. No. No. No. No. No. No. bleeding. No. No. Bleeding. No. No. Schon drüber. No. No. No. No. No. No. No. No. No. No blood hier, There blood. No. So I chased children, I Ah, mean. oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> uh, aus scary mod. Boah, ich dachte du gehst jetzt aus irgendwie in Half-Life. <laughs> <laughs> da gibt es einen Terroristen, wo er mein, mein Feuerwehr Auto gesteuert hat und schiebt mir einfach weg. <lacht> to tolles Ende, wow, wow. Das war, war ein tolles Spiel. Mhm. Sollte man definitiv öfter machen. Mindestens. Ach ja. Na dann mal die Abmoderation für meine Zuseher. Also, wir haben jetzt insgesamt elf Stunden gestreamt. <lacht> das das schneide ich jetzt zusammen, äh, auseinander und äh, teile in, in so 15 bis 20 Minuten Parts wahrscheinlich. Und lots dann auf YouTube. Elf <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Stunden? um elf fucking Stunden <lacht> gespielt. Ja, genau. Elf Stunden Garry's Mod. Äh, hast du nur abschließende Worte zum Song? <lacht> um, ja, äh, ich bin froh, dass äh, wir aus diesem Spiel gelernt haben, dass es einen Garry's Mod Roadplay-Server gibt, der nicht scheiße ist. <lacht> ja, ich meine, bis jetzt scheint er ganz gut. Also ja. mhm. cool. Ich glaube, wir werden öfters demnächst so ein Zeug machen. Mhm. Und ja, ich freue mich drauf. Galeria Kaufhof. Ah. Ja, das ist der Werbespruch von dem. Ja, ich hab, ich hab schon. Ich Und jetzt muss ich meine ganzen Rohmaterialien runter auf MP4 komprimieren. Cool. Viel Spaß. Cool, meinst du, Vegas ist abgestürzt? Oh yeah. Naja, dann mhm. auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.